Wie viele Liebe auf den ersten Blick bedarf es für eine lebenslange Liebe? Wie kann es Liebe auf den ersten Blick mehrmals geben? Ja, das klingt paradox, aber es erscheint deshalb widersprüchlich, weil man in der Regel davon ausgeht, dass der Partner am Tage des Kennenlernens der gleiche sei, mit dem man die goldene Hochzeit feiert. Tatsächlich ist der Partner jeden Tag ein Bisschen ein anderer. Denn unser Gehirn verändert sich mit jeder auch noch so banalen Erfahrung. Bis zum letzten Atemzug. Es geht aber nicht nur um die Veränderung beim Partner, sondern auch um die Bereitschaft, immer wieder Neues beim Partner zu entdecken. Deshalb ist jede Begegnung mit dem Partner ein erstes Mal. Es ist gewisserweise die uralte Weisheit, dass man nicht zweimal in den gleichen Fuß steigen kann. Deshalb vermittelt mir das wunderschöne Gefühl beim allerersten Blick nur den Gedanken, hier könnte ich mich für ein Leben lang verlieben. Erst wenn immer mehr erste Blicke dazu kommen, wird es tatsächlich zur lebenslangen Liebe. Erst wenn ich mich immer wieder freue, neu Seiten meinem Partner zu entdecken oder auch wieder Bekannte neu zu entdecken, weil ich sie eine Zeit lang aus dem Blick verloren habe, wird sich meine erste Vermutung bestätigen, nämlich die Gewissheit. Ich habe gerade die Liebe meines Lebens gefunden.